Für das Video über die Stromproduktion wollte ich mich bei allen Partnern bedanken. Danke. Da du da bist, machen wir das nächste Video Montag? Ah Nein, da protestiere ich gegen Kernkraftwerke. Dienstag dann? Nein, da bin ich gegen Kohlenkraftwerke. Und Mittwoch? Windräder zerstören die Landschaft. Donnerstag? Die Ölkraftwerke. Freitag? Meeresströmung, Kraftwerke zerstören Biotope. Samstag, kennst du die Bestandteile von Solarplatten? Bevor er mir sagt, dass er Sonntag gegen Wasserwerke protestiert, sagt mir er, wofür ihr seid, hier unten in den Kommentaren.